Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, ach, legen wir einfach los. Und zwar in Roblox Studio schauen wir uns jetzt in der Toolbox den Home Tab an. Im Home Tab sind eine Menge sinnvolle Sachen, von denen ich euch manche schon gezeigt habe. Und wenn ihr den Home Tab beherrscht, dann beherrscht ihr schon mal die ersten paar Sachen, um ein bisschen was zu bauen in Roblox Studio. Hier links sind so Standard-Gesten, die man eigentlich eher mit Tastenkombinationen löst. Wie zum Beispiel kopieren, ausschneiden, duplizieren und pasten. Geht alles nicht, weil ich nichts ausgewählt habe. Wenn ich hier jetzt aber zum Beispiel diesen Spawn anklicke mit Linksklick, dann sind diese Buttons hier auch auswählbar. Wenn ich jetzt auf Kopieren gehe, dann ist auch Paste möglich und dann kann ich auf Paste gehen und dann haben wir einen zweiten Spawn über diesem Spawn. Den kann ich woanders hinschieben, ist ja auch vollkommen egal. Ich lösche ihn wieder, indem ich jetzt einfach Entfernen drücke. Die Shortcuts, die man normalerweise nutzt, für die Leute, die sich mit Shortcuts nicht so auskennen, für Kopieren ist STRG-C, Ausschneiden ist STRG-X, Duplizieren ist Steuerung d und Pasten ist Steuerung v Oder wenn ihr etwas in einem bestimmten Ort pasten wollt, macht ihr Steuerung umschalt v Ist jetzt aber egal, wir haben hier drei sehr wichtige Tools fürs Bilden. Dafür, uh, uh, ja, ich habe die Maus übrigens immer noch nicht gefixt. Uh, uh, uh, so. Gehen wir einfach mal ein bisschen näher ran und schnappen uns einfach mal dieses Part. Das dupliziere ich mit STRG-D und ziehe es hier rüber. Und wie habe ich es hier rüber gezogen? Ich habe auf der Tastatur STRG-2 gedrückt. Wenn ich STRG-2 drücke, aktiviert sich das zweite von diesen Tools. Wenn ich STRG-1 drücke, aktiviert sich das erste, STRG-3 das dritte und STRG-4 das vierte. Und es gibt sogar noch ein fünftes Tool, wenn ihr STRG-5 drückt. Das ist so eine Kombination aus allen Tools zusammen. Aber sagen wir erstmal, was sie machen. Mit STRG-1, also SELECT, könnt ihr... Objekte auswähle. Wenn ihr Objekte ausgewählt habt, könnt ihr sie natürlich auch mit Linksklick gedrückt halten, einfach irgendwohin verschieben und dann wieder loslassen. Mit Move könnt ihr Sachen bewegen und da kriegt ihr dann diese Pfeile und dann könnt ihr entlang einer gewissen Achse bewegen. Zum Beispiel, wenn ich auf diesen roten Pfeil drücke, kann ich das Part halt entlang dieser Achse bewegen. So... Und natürlich auch so bewegen. Ihr seht, das snappt immer zu so einem kleinen Raster hier, wenn ihr Sachen bewegt. Wie ihr dieses Raster ausschalten könnt, das macht ihr tatsächlich im Model-Tab. Aber darauf gehen wir in einem anderen Video ein. Aktuell gewöhnen wir uns erstmal noch ans Raster, weil das ist auch ganz praktisch, um präzise zu bauen. Das Scale-Tool ist zum Vergrößern und Verkleinern. Ihr könnt dann wieder in bestimmte Achsen scalen. Ihr könnt aber auch Shift gedrückt halten und dann wird in alle Achsen gescaled gleichzeitig. Und ihr seht, das Part verschwimmt dann auch so ein bisschen im Boden drin. Also wenn wir es hochziehen, ist es wieder hier oben. Ich mache mal STRG-Z ein paar Mal, um es wieder rückgängig zu machen. Dann gibt es noch Rotate. Da könnt ihr es natürlich rotieren, also drehen, um die gewissen Achsen, die euch hier angezeigt werden. Und Steuerung 5 war dieses spezielle Tool, mit dem man halt viele Sachen auf einmal machen kann. Ihr könnt einerseits hier rotieren. An diesen komischen runden Dingern könnt ihr rotieren. Dann habt ihr hier so einen gelben Kegel. Über den könnt ihr ein Part anheben vom Boden aus oder halt in den Boden verschwinden lassen. Dann haben wir hier auch immer diese Eckpunkte auf dem Boden. Da könnt ihr dann skalieren. Ihr könnt auch einfach so skalieren über die Eckpunkte an so einem Part dran oder so. Und verschieben könnt ihr es auch, indem ihr auf das Part gedrückt haltet. Und dann verschiebt ihr halt das ganze Ding. Und zwar auf der Ebene, auf der es gerade ist, auf der Anhöhung. Manche Leute bauen damit gerne. Ich benutze dieses Tool tatsächlich nie, aber es hat auch seine Vor- und Nachteile. Aber bevor ihr hier an irgendeinem Part irgendwas verschieben, skalieren, drehen oder was nicht alles machen könnt, ich drücke mal entfernen, um es wieder zu entfernen, müsst ihr natürlich ein Part hinzufügen. Und Parts hinzufügen macht ihr über den Knopf hier oben. Hier steht Part. Da könnt ihr raufklicken und dann wird einfach ein Part hinzugefügt. Mit STRG 1 kann ich wieder auf den Move gehen und dann ja. Und wenn ihr hier auf den Pfeil unter Part drückt, habt ihr sogar verschiedene Arten von Parts, die hinzufügen könnt. Einerseits Block, was standardmäßig ausgewählt ist. Oder ihr könnt halt eine Kugel hinzufügen, eine Rampe, eine Eckrampe oder ein Zylinder. Wir fügen einfach mal hier eine Kugel hinzu. So. Eine Rampe. Eine Corner Wedge Und ein Zylinder. Und ihr seht, das letzte Item, das ich ausgewählt habe, das ist hier dann immer als Standard-Item drin. Wenn ihr raufklickt, kommt nochmal ein Zylinder. Mit all diesen Parts, das sind so diese Roblox Default Parts, Könnt ihr natürlich auch wieder alles skalieren und ihr seht, die haben alle ihre eigenen Besonderheiten. Zum Beispiel ein Zylinder ist immer perfekt rund. Ihr könnt keine Ellipse draus machen. Das heißt, dieser Zylinder wird nicht breiter, nur weil ich das Part breiter mache, ich muss es auch höher machen und es füllt immer den maximalen Raum aus, der innerhalb dieser Bounding Box möglich ist. Das hier funktioniert natürlich, aber wenn ich will, dass der Zylinder breiter wird, muss ich ihn auch gleichzeitig höher machen. Für die Rampe ist man da nicht so eingeschränkt und für die Corner-Rampe auch nicht. Das funktioniert alles bei dem Kreis, jedoch wieder das Gleiche. Das bleibt eine Kugel. Jetzt haben wir aber ein paar Sachen übersprungen hier oben. Einerseits gibt es den Mode Geometric und dann gibt es den Mode Physical. Und der Physical-Mode, der ist dafür da, um mit Joints zu arbeiten. Was Joints sind, erkläre ich euch auch in einem anderen Video, wo es dann um den Model-Tab wiederum geht. Der Home-Tab ist eher so ein Tab, in dem man alle möglichen Sachen in der Schnellauswahl findet, die man normalerweise in den anderen Tabs eigentlich suchen würde. Dementsprechend gibt es hier viele Dinge, die ohne die Kenntnis über andere Tabs nicht so viel Sinn machen. Und der Physical-Tab, den kann ich euch jetzt noch nicht erklären, aber wenn wir bei Model sind, gibt es da dann auch wieder die Möglichkeit zwischen physical und und Geometric zu wechseln. Wir gehen wieder zu Geometric zurück. Und hier gibt es dann noch zwei andere Kleinigkeiten, und zwar Collisions. Wenn wir Collisions anmachen, ich diese Kugel wähle, dann STRG-D drücke, dann erscheint die Kugel über der anderen Kugel, weil die Kugeln miteinander kollidieren und nicht ineinander sein können. Das ist ganz praktisch, wenn ihr halt mit Bausteinen baut, die später auch als Physikobjekte fungieren sollen, weil da dürfen die Physikobjekte natürlich nicht ineinander stecken. Wenn ihr Collisions ausmacht und ich dann Steuerung d drücke, dann haben wir jetzt einen Kreis in diesem Kreis. Und das seht ihr, wenn ich STRG 2 drücke und ihn rausziehe. Ah, da war halt wohl wirklich noch ein Kreis drin. STRG D. Und dann haben wir noch einen Kreis. Macht den mal wieder weg. Und das kann man natürlich auch komplett intentional verwenden, wenn ihr präzise bauen wollt und jetzt diese Wedge über der anderen Wedge haben wollt. Dann müsst ihr vorher auf Collisions drücken und dann wapp, ist die Wedge da drüber. Kann man zum Bauen verwenden. Mit Joint Surfaces bin ich sehr froh, dass es inzwischen standardmäßig aus ist. Früher war das standardmäßig an und hat das Spiel unnötig zum Laggen gebracht. Weil, wenn wir Joint Surfaces anmachen und ich dieses Part jetzt zum Beispiel auf diesen Kreis hier, dann seht ihr diesen roten Bereich. Der rote Bereich, der gibt an, dass diese beiden Parts jetzt miteinander zusammen verschmelzen werden. Das heißt, es wird ein Weld zwischen den Parts erschaffen. In dem Fall ist es jetzt nicht passiert. Okay. Wahrscheinlich, weil es mit dem Kreis und so einem Ding nicht so richtig funktioniert. Nehmen wir einfach mal wieder einen normalen Part hier. So. Oh, da ist es schon passiert. Ihr seht jetzt, hier ist einfach ein Welt. Wenn wir den Explorer reingehen, in dem Part entstanden. Ich mache das Welt mal wieder raus. So, wenn wir jetzt dieses Part auswählen, wieder Collisions anmachen und dann STRG D drücken, dann ist nicht nur das Part über dem anderen Part, sondern es ist auch ein Welt in dem Part drin. Und dieses, dieser Welt referenziert das andere Part, auf dem er drauf ist. Ich kann das Ding jetzt zum Beispiel hier rüberziehen. Und es bleibt trotzdem zusammengeweldet. Ah, okay, ich verstehe. Entschuldigung, ich arbeite damit nie, weil es eher Probleme bereitet. Rot bedeutet, dass es nicht zusammenwälden wird. Und Weiß bedeutet, dass es zusammenwälden wird. Und was Welds bedeuten, seht ihr gleich. Ich werde jetzt noch einmal STRG-D drücken und das hier rüberziehen. Diese drei Parts sind jetzt miteinander zusammen verschmolzen, zusammengeweldet. Und wenn ich jetzt hier oben unter Play auf den Pfeil drücke und dann auf Run drücke, dann wird einfach mal das Spiel gestartet, ohne dass ein Spieler reingespawnt wird. Und ihr werdet sehen... Das gleich alles zusammenfällt. Die Kugel rollt weg. Die Rampe ist von der Kugel runtergefallen. Und auch diese Treppe hier ist umgekippt. Aber was auffallen sollte, wenn wir die Treppe jetzt mit Steuerung 2 nehmen und woanders hinziehen... Ah, okay, wir haben es kaputt gemacht. Na gut, wir haben es kaputt gemacht. Aber die haben zusammengeklebt. Und das ist das, was Welts macht. Ich gehe mal wieder hier auf Stopp. So, Welts sorgen dafür, dass Parts miteinander zusammen fest verschmolzen werden. Und das ist ganz cool, wenn diese Parts Physikobjekte sein sollen. Es ist aber... Meistens nicht so nützlich, wenn ihr zum Beispiel eine hübsche Stadt baut. Da soll nicht alles zusammengeweldet werden. Da werdet ihr die Parts einfach ankern, dass sie fest an ihrer Stelle bleiben und fertig ist. Aber jedes einzelne Weld hier drin in dem Spiel muss berechnet werden von Roblox. Das bedeutet, je mehr Welds ihr habt, desto mehr laggt euer Spiel. Und dementsprechend macht Join Surfaces aus. So... Es sei denn, ihr wollt wirklich, dass eure Parts automatisch zusammengeweldet werden. Dann könnt ihr das meinetwegen machen. Es ist eher ein Überbleibsel von früher. Dafür gibt es andere Methoden, die wir in dem Video über den Model Tab dann auch besprechen werden. Joint Surfaces, bebe, es sei denn, ihr wollt wirklich, dass die Parts zusammengeweldet werden. So, wir überspringen jetzt erstmal diese ganzen Sachen hier. Und ich erkläre euch jetzt, wie ihr dafür sorgt, dass diese Rampe nicht mehr von diesem Ball runterfällt. Und dafür klickt ihr einfach diesen Ball an und klickt dann hier auf Anchor. Anchor oder Alt-A sorgt dafür, dass das Part fest geankert wird und kein Physikobjekt mehr wird. Das ist jetzt fest und lässt sich nicht mehr bewegen. Und dasselbe machen wir dann auch mit der Rampe. Wir klicken sie an und drücken dann wieder auf Anchor. Wenn wir jetzt auf Run drücken, dann werden die Sachen nicht mehr voneinander runterfallen, weil es sind jetzt feste Objekte. Die können jetzt schweben. Ich kann Steuerung 2 drücken, hier entpacken. Es schwebt einfach an der Stelle. Während dieses Part, das haben wir nicht geankert, wenn ich das jetzt hier hochziehe, ihr seht, es fällt direkt runter. Ich ziehe es hoch und es fällt direkt runter. Wenn ich jetzt aber auf Anker drücke und es Enker, dann kann ich es hochziehen und es fällt nicht mehr runter. Ich gehe wieder hier auf Stop. Genau das macht Anker. Es sorgt dafür, dass Sachen fest sind und nicht mehr physikalisch berechnet werden, was natürlich auch wieder weniger Rechenleistung kostet. Grundsätzlich gilt, wenn sich etwas in eurem Spiel nicht bewegen muss, dann ankert es, weil auch wenn es cool wäre, wenn alles sich bewegen könnte, bringt es euer Spiel unnötig zu laggen, wenn jeder einzelne Part im Spiel nicht geankert ist. Vor allem, wenn die Baseplate hier, der Boden unten nicht geankert wäre, dann würde alles runterfallen. Also, Anker nicht vergessen. Immer, wenn ihr ein Part zum Spiel hinzufügt, ich nehme jetzt mal hier alle, macht die wieder weg. So, wenn ihr ein Part zum Spiel hinzufügt, ist das erste, was ihr tun solltet, Anker drücken. Dann gibt es hier noch zwei andere Sachen. Und zwar Lock. Hier einfach mal auf Lock. So. Und dann klicke ich auf dieses Part. Jetzt ist dieses Part gelockt. Wenn ich nochmal raufklicke, wird es wieder unlocked. Wenn ich nochmal raufklicke, wird es wieder lockt. Und ich klicke hier oben wieder auf Lock. Und dann ist das Tool weg. Und Lock bedeutet, wenn ich es anklicke, es passiert nichts. Ich kann hier nichts auswählen. Das ist dann praktisch, wenn ihr zum Beispiel schon die Map gebaut habt. Und nichts mehr an der Map aus Versehen verändern möchtet. Dann lockt ihr das Part. Es ändert nichts am Spiel. Aber in Roblox Studio könnt ihr dann halt nichts mehr machen. Es sei denn, ihr geht oben wieder auf Lock und entlockt das Part. Und das ist übrigens auch eine Möglichkeit, die Baseplate zu bearbeiten. Ihr klickt einfach mit dem Lock-Tool auf die Baseplate. So. Und dann ist sie entlocked Ich gehe wieder oben auf Lock. Jetzt habe ich die Baseplate und kann die woanders hinschieben. So. Ich drücke aber wieder STRG-Z, weil ich mag das, wenn die Baseplate hier ist. Ich gehe wieder auf das Lock-Tool und locke wieder die Baseplate. Ist nämlich ganz praktisch. So. Dann gibt es hier oben noch Group Und das erstellt dann eine Gruppe aus den ausgewählten Parts. Wenn ich jetzt ein Part habe und auf Group drücke dann wird daraus ein Model erstellt. Models sind praktisch, ja, Gruppen. Es hat später ein paar Vorteile, wenn bestimmte Sachen zusammen gruppiert sind als Model. Wenn ich zum Beispiel jetzt in dieses Model gehe... Und das Part anklicke und dann es dupliziere. Dann haben wir zwei Parts, die jetzt hier in diesem Model drin sind. Ich kann das Part hier hinpacken. Und wenn ich jetzt in Roblox Studio auf das Part klicke, dann seht ihr, die gehören zusammen. Ich kann sie zusammen verschieben, weil sie sind ein Model. Manchmal wollt ihr aber auch gar nicht, dass alles, was ihr gruppiert habt, immer so zusammen ausgewählt wird. In dem Fall gruppiert ihr am besten nicht als Model, sondern als Folder. Das haben wir hier. Ihr seht, ich habe hier schon ein Folder erstellt an der Stelle. Und ich kann immer noch alle Parts sind auswählen. Sie sind aber grundsätzlich... Gruppiert. Folder haben einfach nur den Zweck, dass Sachen in eurem Explorer hier rechts, auf den Explorer werden wir auch noch mal anders eingehen, aber man muss halt ein paar Sachen schon vorher angucken, ein bisschen sortiert sind. Also alle Parts, die ihr hier seht, die sind im Explorer drin, in einem Folder gruppiert. Und um in einen Folder zu gruppieren, könnt ihr auch einfach, ich gehe einfach wieder hier hin, so, füge ein paar Parts hinzu, könnt ihr diese Parts auswählen. Und dann könnt ihr hier auf den File bei Group gehen. Und da steht dann Group as a Folder. Und das ist Steuerung alt g Das drücken wir einfach mal Steuerung alt g Und dann haben wir einen Folder erstellt. Und... In dem Folder können wir die Parts dann immer noch unabhängig voneinander bewegen, aber sie sind halt für die Übersichtlichkeit zusammengeordnet. Der Folder kommt wieder weg und die Parts auch. Um Sachen wieder aus dem Folder rauszubekommen, wählt ihr den Folder aus und drückt dann STRG U. Und dann ist die Gruppe wieder aufgelöst. Dasselbe funktioniert auch mit dem Model. Wenn ich jetzt STRG G drücke, um ein Model zu erstellen und wieder STRG U drücke, wird es wieder ungrouped. Da steht dann hier oben auch Ungroup ist STRG U. Nun gehen wir mal zu diesen Tools, die wir hier sehen. Einmal Terrain. Das ist der Terrain-Editor. Wenn ihr wollt, kann ich dazu ein eigenes Video machen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich erstmal nach hinten verschieben, weil ich noch nicht so ein riesen Fan von Smooth Terrain bin. Aber wenn ihr hier raufklickt, öffnet sich der Terrain-Editor. Hier könnt ihr, ich zoome mal ein bisschen raus, einerseits ein Terrain, also eine Landschaft generieren. Ihr könnt sie auch importieren oder ihr könnt sie entfernen. Terrain seht ihr hier rechts im Explorer auch immer als ein Terrain-Objekt. Das könnt ihr nicht löschen. Wenn ich versuche, das zu löschen steht da, das Terrain-Objekt bleibt in deinem Workspace und kann nicht entfernt werden. Das gehört zu Roblox dazu. Und hier im Terrain-Editor gibt es natürlich noch andere Tabs als nur diese drei. Ihr könnt auf Region gehen und da könnt ihr dann halt zwischen regionalen Tools auswählen. Select, Move, Resize und Rotate und so weiter. Das bringt euch aber alles noch nicht, solange ihr kein Terrain habt. Und dafür gehen wir einfach mal hier oben auf Edit. Weil wir können auch auf Generate gehen, das dauert aber je nachdem, wie schnell euer PC ist, ein bisschen länger. Und dann können wir hier aufs Add-Tool gehen und kriegen dann ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten. Es gibt verschiedene Pinselarten, zum Beispiel kann ich Cube auswählen, dann habe ich so einen quadratischen Pinsel oder Kugel, dann habe ich so einen Kugelpinsel. Wir können die Größe des Pinsels einstellen, können den Pivot-Point einstellen auf Boden, Center oder Top und ihr könnt einstellen ob der Pinsel an einer gewissen Oberfläche gelockt werden soll. Wenn ich jetzt einfach mal male, seht ihr, an dieser Fläche wird der Pinsel gelockt, wenn ich male. Ich mache STRG-Z, um es wieder wegzumachen. Wenn ihr auf OFF stellen, dann ist es halt frei, so wie ich halt möchte. Oder manuell, dann kann man die Plane, auf die man locken möchte, halt selbst bearbeiten über Edit. Ich es jetzt erstmal off. So, Snap-to-Voxels ist sowas wie Snap-to-Grid. Voxels sind einfach 3D-Pixel. Ignore Water, weil es gibt auch Wasser im Terrain und Ignore Parts. Bedeutet, diese Parts, die werden ignoriert. So, dann es noch Auto-Material. Das ist ganz praktisch, wenn ihr schon mit größerem Terrain arbeitet und die Materialien sich automatisch anpassen sollen. Und hier unten könnt ihr die Materialien auswählen. Wir können zum Beispiel standardmäßig mit Gras malen. Aber Gras ist ja nicht alles im Leben. Wir wollen vielleicht auch noch ein paar Berge haben, also nehmen wir hier Rock. Und malen dann so ein bisschen Steine ran. Ja, das sieht ja nicht so realistisch aus. Also machen wir noch ein bisschen Ground. Und wir machen den Pinsel einfach ein bisschen kleiner. Indem ich Shift gedrückt halte und mit meinem Mausrad scrolle, kann ich es kleiner machen. Das ist aber immer noch so ein bisschen umständlich. Funktioniert nicht so gut. Und dann male ich hier einfach so ein bisschen Erde ran, meinetwegen. Eis oben auf den Bergen. So, jetzt haben wir eine wunderschöne Landschaft geschaffen. Oder auch nicht. Es gibt noch andere Tools, nicht nur Add. Es gibt auch Subtract. Damit könnt ihr... Terrain wieder abziehen, Löcher reinfräsen. Es gibt Grow, um halt wachsen zu lassen, dort wo schon was ist. Und Erode, um halt wieder wegzunehmen, da wo schon was ist. Das ist dann ein bisschen softer als Add und Subtract. Es gibt Smooth, Flatten, um es halt an einer Oberfläche halt flach zu machen und so weiter. Wie gesagt, ich kann darauf ausführlicher eingehen, wenn ihr wollt. Aber das wird dann in einem anderen Video passieren. Ich gehe jetzt hier erstmal auf Create und dann auf Clear und dann auf Yes und dann ist es wieder weg und dann aufs X. Dann gibt es die Toolbox. Über die Toolbox haben wir schon mal in unserem View-Video gesprochen. Das ist jetzt oben rechts auf dem I-Verlink. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich werde vielleicht nochmal ein eigenständiges Video nur über die Toolbox machen. Aber ich brauche jetzt nicht nochmal auf die Toolbox eingehen. Part habe ich euch schon erklärt. Fügt Parts hinzu. Und UI. Damit könnt ihr halt diesen UI-Tab hier öffnen. Der normalerweise nur dann geöffnet ist, wenn ihr an UI arbeitet. Also GUI. Darauf können wir wann anders eingehen. Jetzt gehen wir zurück zu Home. Dann gibt es Import 3D. Das ist relativ neu. Das ist jetzt ein besseren 3D-Importer gibt. Wenn ihr 3D-Models halt in Roblox reinziehen wollt, könnt ihr auf Import 3D gehen, die 3D-Models auswählen als FBX oder OBJ-Datei. Ja, funktioniert inzwischen ein bisschen besser, aber wir haben gerade keine 3D-Objekte und das ist auch ein Thema für einen anderen Tag. Über Color könnt ihr noch Farben auswählen, zum Beispiel wenn ich jetzt auf Part gehe, so ein Part hinzufüge, das einfach ein bisschen größer mache, fällt euch ja auf, die sind grau. Grau ist langweilig. Also können wir hier oben auf Color gehen und haben dann die Auswahl zwischen diesen Brick-Colors. Das ist noch so ein altes Auswahl-Tool. Ihr könnt in Roblox tatsächlich alle Farben, die es gibt, auswählen, aber früher war man beschränkt auf diese Farben. Dann können wir zum Beispiel dieses Part so ein bisschen rot machen, machen ein neues Part und das wollen wir dann grün machen. Und wenn wir jetzt ein neues Part zum Spiel hinzufügen, ist es auch standardmäßig grün, weil grün als Standardfarbe ausgewählt ist. Und wenn ich mir jetzt denke, boah, dieses Part hier unten, das soll auch grün sein, dann kann ich einfach hier raufklicken und es wird auch grün. Oder ich kann hier raufklicken und dann wieder die Farbe auswählen. Wie man präziser die Farben anpasst, erkläre ich noch in anderen kommenden Videos. Nun kommt... Test Und Test ist toll. Dafür gibt es dann auch wieder einen eigenen Tab, den ich auch nochmal einzeln erklären werde, aber hier sind eigentlich schon alle wichtigen Sachen drin, die ihr braucht. Standardmäßig wird das auf Play stehen und wenn ihr auf Play drückt, dann startet sich einfach das Spiel, so als würdet ihr dieses Roblox-Spiel betreten. Und dann kann man hier drin rumlaufen mit seinem eigenen Roblox-Avatar, die Kamera nicht anständig bewegen, weil ich auf einer virtuellen Maschine bin und hat halt seinen Spaß. Ja, wenn man in diesem Playstate ist, kann man hier oben dann wieder auf Stop gehen, um es zu stoppen. Oder hier ganz oben links, wenn ihr das nicht angepasst habt, habt ihr auch Stop oder Shift-F5. Dann gibt es hier noch Resume und Stop. Wofür ist Resume? Hier kommen wir noch drauf zurück. Ihr könnt aber unter Play auf den Pfeil drücken und habt dann die Möglichkeit, Play hier zu wählen. Weil wenn ihr Play drückt, dann wird der Server ganz normal gestartet und ihr spawnt bei eurem Spawn. Oder da, wo es halt eingestellt wurde in eurem Spiel. Wer das einstellt, erkläre ich auch in einem anderen Video. Aber wenn ich zum Beispiel hier jetzt was gebaut habe und hier etwas testen möchte, dann könnt ihr auf Play und Play hier klicken. Und dann wird der Server zwar gestartet, aber ihr spawnt nicht beim Spawnen, sondern hier. Und nicht dahin. Auch ganz cool. Trotzdem gibt es diese Resume-Option nicht. Hm, wofür ist die denn da? Gehen wir mal auf Stopp. Und dann einmal wieder zurück zum Spawn. Zum Spawn. So. Es gibt noch die Möglichkeit Run. Und Run startet den Server ohne Spiele. Und wenn ihr den Server startet, dann seht ihr jetzt auch alles aus der Perspektive des Servers. Das ist vor allem dann nützlich, wenn ihr... Scripts schreibt und gucken wollt, wie sich die Scripts jetzt bei Serverstart verhalten oder einfach irgendwelche Scripts austesten wollt. Um Scripts geht es aktuell noch nicht in dieser Serie, das kommt auch erst sehr viel später. Deswegen sollte das eigentlich nicht unser Belangen sein. Aber Run ist natürlich auch nützlich, wenn ihr was gebaut habt, um zu gucken, ist das denn geankert? Kleines Beispiel, ich wähle jetzt einfach mal das Ding hier aus, dupliziere mir das mal, mache mal Steuerung G und dann ziehe ich es hier raus. Dann haben wir eine schöne Kopie davon, ziehen wir einfach mal hier hoch, kippen das schräg. Wenn ich auf Run drücke, dann sieht man... Alles ist geankert, so wie es sein soll. Es könnte aber auch sein, dass ich es nicht geankert habe. Ich klicke jetzt einfach mal die Gruppe aus, gehe dann wieder auf Anchor, dann ist alles nicht mehr geankert. Ich wähle aber das unterste Part hier aus. Übrigens, wenn ihr aus einem Model ein einzelnes Part auswählen wollt, dann könnt ihr Alt gedrückt halten. Dann geht das auch. Und dann gehe ich wieder auf Anchor. Und wenn ich jetzt auf Run drücke, kann man natürlich sehr schnell testen... Ach, oh, ich habe vergessen, die Part zu anchor. Na gut, dann anker ich die mal ganz schnell. Und dann ist das Problem wieder gelöst, wenn man auf Run drückt. Weil das ist immer ein bisschen peinlich, wenn Parts nicht geankert sind in einem Roblox-Spiel. So, um auf diesen magischen Resume-Button einzugehen, müssen wir noch sehr viel mehr lernen. Der ist für euch aktuell noch überhaupt nicht wichtig. Und alleine mit den Tools, die wir hier im Home-Tab haben, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, den Resume-Button jetzt zu nutzen. Deswegen, lasst es erstmal gut sein, wir kommen darauf zurück, wenn es ums anständige Testen geht. Nun kommen wir zu den Game-Settings, die habe ich ja schon mal erklärt. Über den Home-Tab geht es auf die Game-Settings. Wenn ihr ein eigenes Video über die Game-Settings sehen wollt, ist jetzt oben rechts auf dem i verlinkt. Hier auf Cancel und dann gibt es hier noch Team-Test und Exit-Game. Und Team-Test ist dafür da, dass wenn ihr das Spiel in einer Team-Create-Session erschafft, also mit anderen Spielern in Roblox Studio zusammen, dann könnt ihr auch mit anderen Spielern zusammen testen. Team-Create kriegt auch noch ein eigenes Video, aber ich habe vor, das weit in die Zukunft zu verschieben. Weil wir erstmal ganz viele andere Sachen lernen sollten, bevor wir anfangen äh, zusammenzuarbeiten. Weil Team Create bringt auch einige Probleme mit sich, die ihr am Anfang noch gar nicht ahnen könnt. Deswegen möchte ich euch erstmal die eigentlichen Roblox Studio Tools zeigen, bevor wir anfangen zusammenzuarbeiten. Exit Game ist praktisch Team Test beenden oder halt aus dem Team Test auszusteigen. Und das sind alle Sachen, die es in dem Home-Tab gibt. Mehr Sachen gibt es im Home-Tab nicht zu besprechen. Wie gesagt, der Home-Tab ist nur eine Übersicht von den Tools, die man häufiger nutzen könnte, die eigentlich in anderen Tabs zu finden sind. Weil das hier ist eigentlich... Das hier gehört eigentlich zum Model-Tab. Das hier sind verschiedenste Fenster, die man auch im View-Tab findet. Das hier gehört eigentlich auch zum Model-Tab. Und mir fällt gerade ein, ich habe den Material-Manager noch gar nicht besprochen. Und ihr seht hier, kann man anständig auf seine Materialien eingehen. Über den Material Manager kommt übrigens auch noch ein eigenes Video, weil es gibt nicht nur Parts, sondern auch Materialien. Okay, ich zeige es einmal ganz kurz. Ich füge ein Part hinzu, mache das Part etwas größer. Früher gab es statt dem Material Manager einfach nur die Möglichkeit, dort ein Material auszuwählen. Inzwischen könnt ihr die Materialien ordentlich anpassen. Wir klicken auf Cobblestone und dann auf Apply to Selected Parts. Und dann ist das Ding aus Cobblestone. Die Farbe passt jetzt nicht so ganz, also gehe ich auf Color und nehme etwas, was eher zu Cobblestone passt. Und jetzt habt ihr hier Stein, schön, oder halt Brick. Und Apply to Selected Parts, so könnt ihr Materialien anwenden. Ganz vergessen, aber... Das sind halt, wie gesagt, alles Sachen, die in anderen Tabs genutzt werden. Die Test-Section natürlich auch aus dem Test-Tab. Das Einzige, was, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, unique zum Home-Tab ist, sind einerseits diese Shortcuts für Paste, Copy, Cut, Duplicate, was ja eigentlich mit Tastenkombinationen gemacht wird, die Game-Settings und Team-Test. Sonst findet man aber alle anderen Sachen in den anderen Tabs und die werden dann auch in den anderen Videos zu den anderen Tabs besprochen. Das war's aber mit dem Video. Bis dann und ciao!